So Red, uh, you are the frontmost guys of the entire squad, uh, you determine our pace and just give your own recommendations about the proper routing with hardcover and pacing, so we will follow. Copy. Copy now. Okay, Red, you jump, Green will provide cover. SQL from Bravo. Bravo ist schon am Ausführen und Approach Richtung Osten Grüne der. The the And All guys, just so that you know, to our east at the mountain ridge there are two snipers that are to be engaged by our marksmen in the lead element <coughs> Red, to the northeast there is a brown Wall hit that LMP richte dich bitte aus und unterstütze Green follows the That is That out. is the sniper yes mm -hmm. Red approach we need space Stay in the foliage stay in the foliage And approach, approach. There's just a single gun and he has counter sniper fire on him. Just approach, stay in the foliage and approach. You can rest when you hit hard cover, but not foliage. So far, it's a good boys. I like how you're reacting. Wall ahead, Bravo. wall what? There's a wall here right now, so we have a bit of cover. Yeah, go make friends with that wall. Bravo from <laughs> uh, There seems to be a compound ahead north. Yeah, that should be our objective, I guess, or just some suburb of it. No, I guess it's the outline of our objective. Uh, we can approach it, I think. Yeah, I, I don't see any markers from our recon element there, so I guess it should be fine or just with low amount of contacts. Green takes the wall here and red jumps to the outside walls of that compound. SQL <laughs> nochmal für Bravo, äh, für Alpha. Red Marini? Really? Ja. Wo ist denn Bravo jetzt? Oh, Bravo von Oh von shit, wir müssen mit dem Ding. Green euch. moves because we get uh, so, so high verstanden. explosive fire. Frage, wem sind die Granaten? Bravo! We reached the compound. <laughs> have they irgendeinen Sinn or are they just there? for the da? Relativ akkurat, but no verletzten. Okay, so I've Contact, contact, uh, south east, that's the, the shooter, but keep the mic mics. Red, uh, approach uh, the northwest corner, then turn right. I don't want to clear from the southeast because we have the snipers there. Lead von Bravo. Schau, lead hört. Bravo Schau, jetzt nee, im schwarzen mehr. Kringel. Max hm? on me. Okay, soweit verstanden. Cleared das Ding. Ähm, Alpha. Alpha geht bitte rechts an Compound langsam vorbei und hält da erstmal Alex, äh, lead the way. Okay, MP. Check. Rechts vorbei, okay. Entschuldigung. Rechts ist nicht sicher, weil da kriegen wir Kontakte rein. Wir gehen das Ding von links vor. Okay, soweit verstanden. To our left, safe. Say again. Are the hills to our left, safe. We have the recon element sitting somewhere on top of there, so safe-ish, I, I would say. I've got a counter. And uh, a tank. Okay, you're the answer. Is tank. the tank oh. already marked on the map? Alright, let me it that. So, grün Rückendeckung. Mm -hmm. uh, ja, wir sollten ein bisschen mehr verteilen. Gehst ein bisschen weiter, Wolf, Richtung Südwest. Do you have a bearing on the tank? Perfect, uh, sir. So. Um, there's only a BM-Mod. It's an actual tank there. Okay, so. How close to. Bearing you see, 60, 60 to 70. Do you think you can hit it from here? Or. Do, do we have that closer or get a better angle? It's entrenched and it's got front armor towards me Okay So, that's not up to the Can you delete <laughs> the no. wrong, um, wrong marker make a new one? Is it an MBT or what kind of tank is it? Hold on, let me check It looks like a T-62 or something like that Maybe a 272 Okay, then Then please make a mark, because we don't have a MBT um, here in that vicinity. Or is it on the road? I um, one MBT mark. Negative, uh, it's in the compound, in the, the compound. The okay. Yeah, I'll then please mark it and I'll try to get the A-10 knocking it out. I have buried just one MBT mark. I'm trying to figure out the type of mark there. Sehr gern Bravo also von Lee Ähm, Compound sicher? Wir haben den schwarzen Compound nicht gesichert, haben nur durch die Eingänge geguckt, da haben wir nichts gesehen Äh, Lead <lacht> für Alpha, der Compound ist sicher Okay, soweit verstanden, dann wenn Compound sicher ist, äh, weiteres Vorgehen wie äh, vorhin angesprochen Diesmal rechts der Straße oder rechts vom Compound? Ihr lauft hier direkt uh, uh, okay. Alpha, ihr lauft jetzt rechts uh, zu dem Militärschutzpunkt. Uh, Bravo läuft durch den Militärschutzpunkt. Be careful. Where is the tank? Ah oh, okay. Oh, damn it. Jesus yeah. Christ, that is a shitty avenue. Eiei. That is a shitty avenue. Yeah, okay um bravo rally on me we uh go through this compound try to get a different avenue red clear the inner perimeter but don't go into houses okay uh, yeah, red, red approach coming. southeast take a look there if you find a clear avenue there make any claims for you SQL von Bravo. SQL von Bravo. SQL von Bravo. SQL von Bravo. SQL Kann die A10 bitte mit dem MBT-Marker gleich am Anfang unseres Objectives was machen? Der verzögert unseren Approach. So we try to get the A10 on it, unless you say you have a good approach here. Uh, there's a hard wall right next to us. Yeah, I saw so that. We could get in And I uh, don't the see the MBT. Be the be houses be. on the ridge line will fuck us if they want. Yeah. Um, but yeah, if yeah, we yeah. rub our right shoulder on the wall, ah, should be me? fine. Heard? T550 sure. uh, Check. Danke okay red i think it's safe that we jump to that wall on the left side of that wall so that the um rich side of that village cannot put us under fire if we just prone there okay. Copy. any objections no? No, no, no, no no so go collect Alpha some medals boys, boys. and uh, fyi in about two minutes Alpha we expect family. effective fire from the a10 heard. Uh, bitte einzeichnen, wo ihr gerade seid. Wir sind im Komfort. No, Red, oh. unless you take fire, you don't need to brown. Okay, soweit verstanden. If you take fire, then yes. Ich habe vor, ich drücke ja auch Feuer. Ich sehe ihn nicht, man. No matter, I'll take him out. Yeah, hit him. Yeah. No, I won't be able to see him from over here. Okay, please try to get us out of that kill zone as quickly as possible. Don't stand. Uh, there's a uh, Katusha, sort of. Yeah, Katusha cannot hurt us. The infantry are next to it again. How many? Red's moving, two, two infantry, next week's two shit. Red's moving. I'm on Bravo, right? Negative. More the right, left, to Uh, Katusha. Red, did you check what you can see when you go prone and at that wall gap? Green covers north side. SQL from Bravo. SQL hat. Wir sind jetzt an den äußersten Ausläufern des Compounds dran an der Mauer. Soweit verstanden. Alpha, bitte dann südlich halten, um den Compound herumgehen. Stellung erstmal halten und Bravo, ihr sichert zuerst diese Anlage. Check. Red, then go north uh, to the end of the hardcover and take a look around the corner. Uh, bravo, from Red. down. Yep, yeah, Merci. Thank you guys for spotting and making the mark that cookout is the tank that you reported, taken out by the attempts. Clear. Is it clear. safe there or? Uh yep, yeah. no, no targets, no targets. Then um try no to cover. find a entrance into the oh compound. Uh, entrance is directly Ah there's in. an entrance! Red then intrude into that compound. Copy. Can I pass on no no no no no AT return return AT return Jesus Christ, uh ah, damn it. Red body, smoke on your body. I might have got hit by a bit of spray fire in here. So, LMG, you get your buddy out of the kill zone. Ah, goddammit. No, we don't. I'll take him. That's the, uh, that is Ah, uh, he's just lightly wounded. Medic, another smoke round on the AT guy, please. Hang on. You will One make hot. it, Max. Okay, Medic, please, bitte hinter die Mauer mit ihm und dann versorgen. Verbunden Mauer. ist er. Hold on, Alex. I'll stay with mate. Wolf, du bist Second in Command. Wenn mir was passiert. Copy. Come on. Ah, Jesus fucking Christ. So, geh erstmal bitte an den anderen hin Ich glaube, ihn kann ich versorgen soweit zu Hat er Puls? Ich habe gerade einmal gemacht, ich habe nicht wieder gecheckt Ah, okay, dann bekomme ich SQL von Bravo Ja, hat Puls, ja Bravo, gerade komm in den Effekte, weil wir zwei Ausfälle haben Können uns aber selber sichern Okay, so verstanden Braucht ihr dann keine weitere Hilfe? Negativ, lng Ecke sichern Ich halte erstmal Alpha auf Standby. Ähm, Bernie, ich bräuchte hier deine Hilfe, sonst kriege ich die Brust ich nicht schnell zu. Check! Halve? Ja, Oder verbinden! Halve, halve. ähm, hinten dürfte ich gerade so hinbekommen. Ah, LMG ist wieder ausgefallen, verdammte Axt. Ja. Also wir schauen jetzt, dass wir ich ihn hochbekomme. Arme sind zu. sein ist auch gleich zu, dann nicht zwischen. Ach so. Und kümmere mich ins Energie. Oder ah, okay, schon okay. Ich weiter. Ja, ich, ich zieh mal raus. vom Lied. Hört. Status. Eine ZSU fickt uns in einer Tour. Also immer noch verletzten Status, können uns aber selber sichern. Frage ZSU, Direkt parallel der Straße durch Ferusabad entlang. Hat keinen Puls, ich mache HLW. Ja, du hast dich glaube ich gerade auf 330 gefunden. Parallel zur Straße entlang, die durch Ferusabad geht. Quasi die auf dem Berg. Nein, wir kriegen eben Erik parallel zur Straße Feuer rein. Eben Erik. Okay, soweit verstanden. Ähm ähm, Alex hat Puls, hat Blut dran. Ne, jetzt zwischen, damit er nicht wieder aufgeht. Gut, das ist kein Approach, den wir nehmen können, das ist zu gefährlich. Bravo von Ihnen. Hört. Kriegt ihr das Problem selbst bewältigt oder braucht ihr Hilfe? Ich glaube, wir haben es unter Kontrolle. Einer hat zumindest noch okay. Puls und an dem anderen ist der Medic dran. So, der LMG ist wieder da. LMG, du sicherst die Ecke nicht, du bleibst genau da, wo du bist. Die Frage berief sich auf den Angreifer. Die ZSU haben wir nicht gehört, dass sie manövriert. Das ist ein Kettenfahrzeug, das hören wir, wenn die manövriert. Wir haben aber noch die Bruchstelle weiter hinten, wo wir drunter Ja, genau, die werden wir dann nehmen. Alex, don't die, please. Brauchen nicht hört ungefähr bearing der ZSU bearing der ZSU von unserer position wahrscheinlich 070 oh hier play hey. uh, <laughs> hört Ungefähres uh, Bearing der ZSO. So have to still bear Von unserer Position aus ungefähr 0,70. Ich bin noch nicht sicher. Ich bin noch do sicher. Ich bin noch nicht sicher. Stop when the wall has a gap on uh, on the bottom level Stop it up oh, Come on I think they gotta And just up. do some visual recon through that gap If somebody should ever find a dead enemy who was a medic, please tell me Did I have recently? quite a bit of blood in my backpack mm, Okay wie, la wie lange noch? Um, ich muss mich selbst noch machen und... Ich bin... fein. Max braucht noch ein bisschen Blut. Und ich blute schon wieder. Wow, Wahnsinn. Okay, LMG zu deinen Buddies bitte. Medic, du hast zwischendrin immer wieder Zeit, also auf dich warte ich nicht, dann rücken wir schon mal aus. Du kannst dich zwischendrin selber machen. Ja. Der nächste Treffer haut mich definitiv um, aber ich bin nicht yeah, okay. uh, Any, Any enemies um, there that you can spot? Yeah, they they they to um, the, uh, aus? Wir haben beschlossen, dass es da einfach nur Todeszone ist. Man kann nicht parallel der Straße entlang gehen, die wird gut gedeckt. Also, Straße absolutes No-Go. Ja, soweit verstanden. Äh, die A10 äh, sagt mir dann Bereitscheid, wenn sie wieder da ist. Du sprichst nicht mit mir, oder? Nein. Okay. <laughs> Entschuldigung. So, Red Guys, the quickest way to go through that gap is, you go prone and parallel to the wall and then with Q you make two rolls ja, okay. through it and then stand up. Okay, ist der Bunker, ist das dann alles gesichert? So, insert. Uh, Benny, ist das drin sicher? Nein, das wird jetzt okay. gerade gemacht. So, so, uh,